Diese Sendung wird ermöglicht durch Gnu-Software. Diesmal bei Gnu-Funst. Werden wir in Zukunft Dateien nur noch mit GPG verschlüsseln? Oder ist ein Tor-Proxy doch einfacher einzurichten? Schaltet ein und findet raus, wie man anhand von Programmnamen erkennen kann, dass es sich um einen MPD-Klienten handeln muss. Plus HedgeWars 0.9.19, das größte meiner release das wir je gesehen haben. Und so viel mehr den ganzen Monat hier bei Gnu-Funst. Meinst du, die NSA guckt unsere Sendung? Herzlich willkommen zur siebten Sendung von Gnu Funst. Nach kurzer Pause diesmal, unsere Tontechnik ist in der Zwischenzeit etwas weniger professionell geworden. Wir haben zwei Mikrofone weniger. Ein Audiotechniker weniger, ein Videotechniker und ein Künstler weniger. Wobei die waren, das waren die drei Leute. Das war eigentlich nur einer. Ja, und der will jetzt seine Filme ins Kino bringen. Und ähm, ja, beim Berliner Kinokabarett vielleicht bin ich in einem von den Filmen auch mal drin. Dann. Genau. Ihr müsst aber von der Qualität her nicht wirklich was befürchten, so hoffen wir, weil alles war unter CC lizenziert und wir können das jetzt weiter nutzen. Genau, das, die ganzen Grafiken bleiben da. Ähm, ja, nur die Mikrofone sind weniger geworden. Genau, das, was ihr hier so unscharf vorne mhm. erkennen könnt, das ist unser Mikrofon. Ansonsten <lacht> ähm, machen wir eigentlich weiter wie immer und fangen an mit der Distribution. Distribution des Monats und das ist Triskel Linux, Triskel GNU Linux. Und das ist ein ubuntu genau, derivat sag ich mal. Oder ja. Ja, ein, ein Ubuntu-Derivat und natürlich auch eine von den äh, FSF äh, empfohlenen, ganz, ganz freien Distributionen. Ähm. Ähm, ja, hier seht ihr den Desktop-Screenshot davon. Also die haben auch, trotzdem sie von Ubuntu abgängig sind, äh, kein, kein Unity als Desktop. Äh, du hattest das gelesen, was, was hier. Ähm, genau, das ist Gnome genau um 2 jetzt hier noch von dem von der älteren Version. Und bei in der neuesten Version in der LTS 6.0. Dort gibt es dann halt einen Gnome äh, GNOM 3 Desktop mit einem Fallback-Modus. Und der sieht halt genauso aus, so ein bisschen außer so also ein bisschen die Leiste ist nicht transparent. Aber das Look and Feel wurde erhalten. Genau, sie, haben Excel, das, also, sie sind konsistent geblieben an der Stelle. Ähm, ja, so eine von den interessanteren Sachen ist vielleicht, das haben tatsächlich einige andere von den Distros, die wir schon vorgestellt haben, auch die benutzen den Linux Libre-Kernel. Ähm, aus dem halt alle Binary Blobs und, und der, naja, so der Obfuscated Code äh, rausgenommen sind. Also da sind die Regeln noch so ein bisschen strikter, was, was für Code rein darf in den Linux libre kernel Wird halt von der lateinamerikanischen Free Software Foundation äh, maintained. Ansonsten findet ihr auf so einer Distribution wie Triske Linux natürlich auch Software wie MPD? Zum Musik abspielen. Oh, das war ein schöner, genau, das ist unsere Desktop-Applikation. Ähm, der Music Player Demon ist ein, den, den sieht man gar nicht ohne Client und das ist halt ein, ja, musik player demon genau. und, an, ja, und an Namen wie NCMPCPP erkennt man auch gleich, dass das ein Client für MPD sein muss, weil es einfach zu viele Buchstaben die, hat. Die, die, die, die klingen alle in etwa so. Das war der. N-Curses, Music, Player, Client, Plus Plus. Genau. Richtig Richtig vor uns Ich hätte garantiert die Abkürzungs-, die Buchstaben für die Abkürzung hätte ich garantiert vertauscht, gut, dass du es das gesagt hast. Genau, ist halt ein, äh, ein Frontend für den äh, MPD. Auf der ersten Seite hat man gleich äh, eine Hilfe, weil es halt n -Cursus. Genau, und da muss man alles mit der Tastatur bedienen. Es gibt wohl Mausunterstützung, aber das habe ich hier nicht ausprobiert. Genau. Danach Playlist-Übersicht, da Audio. haben wir jetzt ein schönes Album von Musik, die Paul gerade so toll findet. Ich kenne ja nicht, ich muss gestehen, ich habe noch nicht so viel freie Musik. Dann natürlich das gesamte... Die, die Medienbibliothek wird vom mhm. Daemon verwaltet. Der Client gibt immer nur Einsicht da rein, was also insofern ganz praktisch ist, dass man mit ganz, ganz vielen Klienten daran kann. Mhm. Dann Suchfunktionen hat man natürlich auch. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die, die dieser, diese Plus-Plus-Version von diesem Client auch äh, hat. Die ja, sieht ich... hier ein bisschen hübscher aus. Ja, Die sieht ein ganzes hm. Ende hübscher aus, sogar, die Suchfunktion, wo natürlich auch nach, nach den ID3-Text und so, in den, äh, nach Metainformationen gesucht wird. Genau, hier ebenso um, aus MP3s und aus... Die Spalten-Variante äh, gibt es im ähm, NC, MPC auch nicht. Äh, ja, schön. Dann hier nochmal die Playlist-Verwaltung und ja, wieder MP. Die konfiguriert das unten schöne Uhr. Das ist auch noch etwas Einzigartiges. Genau, um, um jetzt mal zu zeigen. Der, der schon für ja. die ähm, für <lacht> Genau, um jetzt mal auch zu zeigen, wie äh, das nun funktioniert mit dem mit der Wiedergabe. Genau. Das ist hier... Den, wir haben ja den Android-Client auch in den Startlöchern. Genau. Wir fangen wir erstmal an abzuspielen. Genau. Mit Enter würde man abspielen. Ich habe auch noch vorhin pausiert. spielt dann hier. Und man sieht... Natürlich CC-Mucke. Genau. Ähm, in dem entsprechenden Android-MPD... Also MP-Droid heißt das übrigens. Kann ich nur mhm. sehr empfehlen. Gibt es im F-Droid. Ähm, der Client kann jederzeit mittendrin einfach connecten und hat sofort alle Informationen über die aktuelle Playlist. Genau. Wenn ich hier Stopp klicke, ist dann auch wieder Ruhe im Karton und die beiden Clients sind halt synchron. Und die Musik, um darauf noch ja. mal hinzugreifen, äh, hinzuweisen, ist natürlich unter äh, CC Attribution Share Alike. Ähm, findet ihr auf Yamendo und Triad, ja, ist ein Projekt von weltweit 20 Künstlern, die äh, übers Internet kollaborieren. Äh, auch ganz lustig. Ich glaube, das letzte Album hat man tatsächlich äh, aus dem SVN ziehen können. Äh, ganz, ganz nifty. Naja, Musik im SVN, ne? sonst kennt man das nur von Code. Aber letztendlich sehr ist es bei binary daten eigentlich. Mh. Aber, mehr aber, aber eine, eine, sehr, eine sehr offene Entwicklung von Musik mh. und äh, das ist ziemlich toll, was dabei rauskommt. Hört es euch an. Nur so nebenbei. Wir wollten ja auch mal freie Medien äh, promoten. Genau, und als nächstes haben wir natürlich eine Menge Nachrichten für euch. Also seid gespannt. Wir haben viele News heute und wir fangen gleich mal an mit denen vom letzten Monat. Letzten Monat äh, hat die NASA mehr oder weniger entschieden, dass sie kein Windows mehr auf den Notebooks haben. Also die, die Station selber war und, ja schon viel auf, Linux. Auf Mission Control und auf den, ja. auf den äh, ähm, echten Systemen schon, schon eine ganze weile Linux. Ähm, ja, aber die Syncpads, die da oben so mit rumfliegen, äh, die rennen jetzt auch ein, ein, ein Debian. Ein Debian 6, ne? Und auf der Erde ja. haben wir inzwischen zeitlich schon Debian 7. Der eine oder andere hat das, die kriegt das, die. Das sind relativistische Effekte, müssen das sein. Stimmt. Okay. Die haben natürlich auch einen... Roboter genau, sie oben. kriegen einen Roboter. Und ähm, die Nerds bei der NASA haben wir noch R2 genannt. Mal sehen, welche Version dann von dem äh, dann auch so aussehen wird wie mhm. R2D2. Oder der sieht ja schon wie aus. Ein bisschen Goldfolie ja. fehlt noch, ja, aber okay, äh, die war vielleicht zu schwer. Blender hat einen neuen Freestyle-Renderer, den hat vielleicht der ein oder andere schon mitbekommen. Das sah eigentlich ganz geil aus. Ich habe noch nicht ausprobiert, mir ist das Feature bisher auch nur aufgefallen mhm. und auch unser ehemaliger Videokünstler, der hat äh, auch noch keine Zeit für diesen mhm. Freestyle-Renderer gehabt, der meinte, er hat in seinem aktuellen Projekt noch keinen Anwendungszweck, aber er ist total fasziniert und will den auch mal ausprobieren. Aber es gibt noch was anderes Tolles, was ja momentan mit auch ziemlich in Mode ist. Ah. Es gibt eine integrierte Toolbox, die ist natürlich ein bisschen losgelöst, die müssen man sich extra installieren, um Blender-Modelle in, für 3D-Drucker vorzubereiten. Ja. Also Das ist tatsächlich tricky, also wenn man zu so einem 3D-Drucker kommt, ist das die eine Sache. Das andere ist tatsächlich, 3D-Modelle druckfähig zu machen, also wirklich Pfade drin zu haben, den so ein Drucker folgen kann und, und ähm, keine versteckten, doppelten Objektschichten, die irgendwie ineinander geschachtelt sind, drin zu haben. Also das, das muss schon irgendwie ordentlich, ähm, ein, ein printfähiges Objekt muss schon äh, ziemlich anders geben schon spezielle Anforderungen. Also Stützen, dann mit was soll es gefüllt werden, mit welchem Muster und es gibt natürlich da auch proprietäre Alternativen, aber dass das gleich hier mit Blender so mitkommt, Schon eigentlich eigentlich die, die Leute, die sowas haben, die äh, modellieren schon einen Blender. Ähm, also, ich, ich kenne einige, die wirklich Blender nehmen, um ihre Objekte zu machen, aber das hat bisher viel Handarbeit. Und jetzt ist die 3D-Printing-Toolbox da drin. Ja, das, das finde ich fast schon das äh, spannendste Feature, fast noch irgendwie ein bisschen spannender als den eigentlich Style. Eigentlich schon. Ja. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere äh, Sachen, die verbessert worden sind. da Das hat was mit. Ähm, Zeichnen zu tun mhm. in 3D-Objekten, dass nicht alles quasi so mehr oder weniger äh, modelliert ist, sondern gezeichnet. Und natürlich der allseits bekannte Cyclist-Render ist jetzt mehr oder weniger fertig und okay. Man sieht auf dem Bild, auf dem Beispielbild, dass die Lichteffekte zum Beispiel, ähm, ja, dass das das Cycle jetzt anders mit Licht umgeht als der interne Renderer. Mehr näher an der tatsächlichen mhm. Physik, wie wir sie alle so kennen, mhm. dran. Also was Licht angeht und Formen und Oberflächenreflexionen und sowas. Wie wir sie alle so kennen. Ja, <lacht> ja und da gibt es natürlich noch ganz viel äh, Zeug und natürlich auch wieder ziemlich viele Bugs mhm. gefixt, wie das eben so üblich ist mit einer neuen Version. Aber auch in einer neuen Version ein neues mhm. Bugs dran sein. Ich lese Intel. In genau. Ah, es gibt okay. ja, wir hatten letztes Mal Safish OS, ne? auch eine Migo mhm. äh, Erweiterung. Migo ist ja mehr oder weniger tot. Aber es gibt auch noch Thyssen und Thyssen ist so ein genau. Intel-Projekt und die haben auch von Nigo geerbt und haben was mit der GNOME Shell verheiratet, denn das dann ganze thyssen shell ja, also ja, man sieht, was ist das jetzt? So ein Tablet oder so ein Ultra? Ja, ein Ultrabook steht Sie da. Sie bezeichnen ja. Ultrabook, das ist nicht näher spezifiziert mhm. hier. Die haben das äh, vorgestellt auf einer Entwicklerkonferenz mhm. von denen genau zu diesem Projekt ähm, im Mai dieses Jahr. Ja, und die zeigen halt so, dass man HTML5-Widgets da... Äh, ähm, ja, das das noch dazu zu sagen, also kann. dass das wie, wie Maimo ähm, das ja schon konnte, im Prinzip auch native GNOME-Anwendungen anzeigen kann. Also wahrscheinlich... Ich, ähm, Na, hier ist ja. die Kompatibilität anders. Man möchte, dass die tizen anwendungen ohne weitere Anpassung einfach auf, den TISN, genau. auf der Tizen shell laufen. Das war bei MIMO ja, ja. Schon, schon der Fall und dazu ja. kommt halt noch eine eigene HTML5-basierte äh, Abi, um, um Applikationen anzuzeigen. Genau. Gnome Bidgets werden dadurch mehr oder weniger eingeführt, wenn man so will. Weil wir müssen ja irgendwo ja, laufen, diese HTML5-Anwendungen von Tizen. Genau. Dazu gibt es dann auch schon das erste mhm. Tablet. Es gibt einen japanischen Hersteller, der äh, Tizen mhm. Shell System. Oder, okay. genau, rausbringen möchte. 10 Zoll. Joa, bleibt spannend, ob es irgendwann was auf dem deutschen Markt in der Richtung gibt. Mhm. Es mhm. sieht zeitgemäß aus. ja. Also ein Quad-Core-Arm-Prozessor. Ähm, Full HD, ja, das ist Full HD, die Auflösung. Das ist etwas ist, mehr. Das schön, mhm. ja. So, so wie der Monitor mhm. hier. Joa. Dann gibt es an der Raspberry Pi-Front natürlich wieder eine neue Distribution, die äh, aufgesprungen ist. Ja, Vielleicht genau. Äh, Fedora. Ich hoffe, wir nicht... Dass <lacht> wir haben mal wir wieder Fedora-News ja, drin, das passiert wir noch so Aber mein Gott, äh, gehört da dazu und... Äh, auch ja, das genau. Logo fällt mir jetzt erst auf, hübsch. Ja, das ist ganz ja. nett. Das ist auch mhm. von deren äh, Design so ziemlich inspiriert. Wie genau. Überleitung gleich zu... Onion ähm, Pie? Genau, ich glaube, das haben mittlerweile alle gemerkt. Also also wenn, wenn ich irgendwie... nach. Ähm, äh, also alle all Leute, die, die uns gesagt haben, dass die Amerikaner uns überwachen und, und die so Aluminiumhüte aufhaben und ähm, sind ein bisschen suspekt vorkommen. Also äh, ja, sie hatten alle recht. Das mehr oder weniger ist rausgekommen, ja. Und es gibt eine einfache Möglichkeit, zum Beispiel für Leute, die einen Kaffee haben und ein offenes WLAN anbieten wollen und die Privatsphäre ihrer, ihrer Kunden schützen wollen, so einen Access Point mit so einem ähm, Onion Pie aufzusetzen. Genau, das ist schön. Das ist Tor äh, in, in der Plug-and-Play-Variante. Ähm, Finde ich eigentlich ist eine ziemlich coole Idee. Also es, es gab ja irgendwie schon mal so ein paar Tor-Installer und so, die, die ähm, versuchen die tor einrichtung auf dem eigenen Rechner ganz, ganz einfach zu machen. Wenn wir ehrlich sind, so richtig einfach wird das, wurden das bisher nicht. Und ein Stück Hardware in der Hand zu haben, was ich irgendwo reinstopfen kann, das, das gefällt mir eigentlich. Das ist ziemlich. Das geht dann nicht nur für meinen eigenen Rechner, sondern auch für für einen Besuch, den ich irgendwie in der Wohnung habe. Der wird immer durch Tor geleitet, ohne irgendwas installieren zu müssen. Genau. Und gerade sind sie ausverkauft, nicht? Ja. Steht das da? Ja, oder oh, Stock. Stock. Ja. Man muss auch darauf achten, man muss natürlich den Raspberry Pi nehmen, der eine Netzwerkschnittstelle hat. Also ich glaube nicht, dass man unbedingt den kaufen muss. Ich denke mal, die werden das nicht ein auch... Eine Netzwerkschnittstelle, das haben doch alle. Es gibt eine Raspberry Pi Variante ohne Netzwerk, mhm. sondern hat nur USB. Und, äh, okay. Ja, gibt es. Ich glaube, das, die gibt es im Moment, glaube ich, auch nicht. Aber naja. Wenn man natürlich äh, genau ja, dieses Gehäuse haben will, am, mit am, sichersten, Lohen, dann. am sichersten ist sowieso, wenn ihr euch das selbst bespielt, das wissen wir ja. ja. Nachdem wir Valent immer noch so ein bisschen auf dem Schirm hatten, ähm, wir wissen, der Gnome Desktop äh, fängt schon an, einen, einen Valent Compositor zu integrieren. Und äh, auf der, auf der, an der KDE-Front fängt man, also äh, geht es halt auch langsam los, dass K-Win fähig gemacht werden soll. Was wir hier sehen, ist ein erstes Demo-Video in dem ein cave ähm, auf, auf einem Excel server hochkommt und Applikationen gestartet werden und dann über ein, ein Valent-Display ähm, die gleiche KDE-Session aus dem cave äh, wieder auf den Schirm geholt wird. Genau, wir sehen gerade, wie, wie ähm, Westen gestartet wird. Also der Blog-Eintrag ähm, erklärt äh, so ein bisschen was zu den Technologien dahinter. Und ich würde sagen, im Moment äh, ist noch, ähm, haben wir noch ein Stück zu sehen, äh, zu gehen. Also Wayland wird vor allem als Ausgabetreiber vom window manager verwendet und kann zum Beispiel selbst noch keine Wayland äh, der zum Beispiel selbst noch keine Valent-Klienten auf, aufnehmen kann. Die äh, geht sozusagen von der anderen Seite ran mit, mit der Entwicklung. Und ja, vielleicht äh, ergänzt sich das auch mit den Technologien, das, das sagtest du ja, die Gnome bisher entwickelt hat, weil mhm. Gnome geht genau von der, von der anderen Seite ran. Genau, mit der Gnome Shell als Wayland Compositor mhm. und mehr so den Fokus auf richtige Wayland Clients. Ich bin auch gespannt, wie sich das am Ende ergänzen wird und ich finde auch gut, dass die alle einen Strang ziehen, mehr oder weniger. Einer von oben, einer von unten. Mhm. Super Sache. Gibt immer viel ähm, harte Themen. Jetzt kommen ein paar weiche Themen, mal ein bisschen was zu spielen. Und es gibt. sich nicht mehr gesehen, ja. Wobei äh, jeder kennt vielleicht äh, den Wormux. Ähm, Wormux kennt man. Wormux kennt man, Hedge-Wars kennt man auch, aber wir haben vielleicht, vorhin, vielleicht nicht so gut, genau. Wir haben vorhin ja schon so ein bisschen reingeschaut, also das, das ist schon ziemlich bunt geworden. Ja, ich, aber wir müssen es einfach zeigen, weil es gibt da natürlich ein neues Feature und ehrlich gesagt ist es auch, muss man mit deinen Worten zu sagen, eine richtige Feature-Sau. Das, es gibt einen Freezer. Ich spiele jetzt mal ganz kurz ähm, <lacht> gegen mich selbst, aber ich nehme mal eine andere Map hier, das ist mir zu krass. Die hier. Und Also ein total. oh, oh Gott, sind das Noten, die da vom Himmel. Och, die ja. süß. Ähm, ja, ein total detailverliebtes äh, Spiel. Auch die, die Männchen sehen alle verschieden mhm. aus. Und, ähm, genau, jetzt äh, muss ich mal hier den, den Freezer suchen. Wo ist er denn? Ich hatte mal, hatte mal nach vorne eingestellt. Jetzt ist der nicht mehr da. Ja, so, das, das, das. Siehst das, du ihn? Nee. Ja nee, nee, das ist hier zum Hin- und her mhm. Also, wer Wormux kennt, der kennt auch das äh, Spiel mehr oder weniger. Ja, äh, gut, nicht, nicht sich selbst. Ja. Ansonsten, ich meine, wenn jetzt der Freezer gerade nicht aus ist... Es ist alles viel weder viel bunter ja. geworden. Ähm. Ja, das war leider dann ich zu weit weg ich außerhalb... Oh, da ist was passiert. Ja, ja, ich könnte eigentlich stundenlang äh, hingucken. Wir müssen ja. uns jetzt irgendwie äh, ja. zusammenreißen. Nicht. Ja, wir müssen uns wirklich zusammenreißen. Hier, komm mal. noch die eine Explosion. Nein, hey, wie du springt. Ja. Tja, wenn ich gegen mich selbst äh, spiele, dann neige ich immer dazu, mich nicht selbst zu treffen. <lacht> okay. Süß. Also, ja, wenn war das mal ganz kurz. Einfach zu Hause selber installieren. Ist in Arch gerade die Version da, in Debian ist leider erst 9.17 und in das fedora wollt wollte eigentlich nicht mehr sagen, da ist 9.18 gerade aktiv. Mhm. Und die sind und alle leider Martin nicht, nicht da kompatibel, ist, ja. das heißt, ah, wenn man im Netzwerk okay. miteinander spielen will, man muss dieselbe meiner Version benutzen. Aber man kann es auch an einem Rechner spielen. Man kann es auch an einem Rechner spielen, genau, es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann es mhm. auch online spielen mittlerweile. Das ist auch so ein Feature. Da sieht man in diesem Screenshot, sieht man mal, wie der Freezer. Den hätte ich freutlich also Man zeigen. kann halt der Karte einfrieren und dann rutschen genau. Leute da runter. Oder genau, die was rutschen, so. genau, die rutschen dann runter. Wenn die gerade so auf der Kante sitzen, dann kannst du jemanden so ins Wasser kommen lassen. Du kannst auch im Wasser einfrieren lassen, was ich noch nicht ausprobiert habe. Und dann können die nicht mehr ins Wasser treiben, was auch nett ist. Aber nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Runden, ist das, Wasser wieder, ist das Eis wieder aufgetaut. Oder Tonnen und Gegner. Ich glaube, wir müssen Wasser. nachher noch ein bisschen zocken. Ja, ich glaube auch. Geh mal, geh mal weiter, wir bleiben ein bisschen mhm. so bei so visuellen Sachen. a ist eigentlich ein äh, Sound-Editor, ein Audio-Editor, ein, Audio, ein, ein, ein, ja, ein DSP. Ne? Und es gibt halt auch den Bedarf, Videos mit Ton zu synchronisieren. Ähm, davon habe ich am Rande gehört, ja. Ja, das, äh, das gibt es, das kennst du vom Kinopamarett vielleicht, von den Leuten, die das zusammenschneiden. Ähm, ich glaube, es gibt da so zwei Typen, die so eine Sendung machen. Ja, und dann gibt es uns, die so eine Sendung machen, wobei wir, wir machen das immer noch auf dem alten Weg. Ich importiere die, die Sounddateien im Blender und renne mhm. sie dann gemischt wieder raus. Das ist auch ein schöner, schöner Weg, um. Genau, Ardo wird, wird kein Video-Editor, das sagen mhm. sie ganz klar, ähm, sondern sie führen ganz viel Funktionalität ein, um Video zu vertonen, ordentlich. Genau, man kann natürlich dann auch gleich muxen, das was man dann halt, das Video gleich mit dem Ton vermuxen, mhm. da ist ja auch kein Qualitätsverlust drin. Man bleibt halt bei dem original Videoformat und fügt einfach das den Sound hinzu. Das Schöne ist, dass halt alles synchron ist. Man hat halt Jack als mhm. Demon, der das alles synchron hält. Ja. Eigentlich nüftig. Eigentlich Schön. Ja. Kommen wir mal wieder zu einem etwas bitteren, ernsteren ah, Thema. Der Art Blog. Also wir nur, ja, genau. da, da ist ganz viel über die FSFE-Liste gegangen, was ich gelesen habe. Und... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Presse das sonst so gemacht hat. Äh, Adblock ist halt ein sehr beliebtes Firefox-Plugin. Und ehrlich gesagt, also ich, ich bevorzuge ja immer so die kleinen Adblocker, die irgendwie in Epiphany oder Recon schon so mit drin sind. Und wenn da irgendwie so ein ganz, ganz schwer beworbenes Mega-Adblock-Plugin ist, irgendwas muss ja da faul sein, nicht? Wenn es das... Aber keiner hätte das je gedacht, dass das auf einmal... also es war schon ein ganz schön langer Blogartikel und der hat sich schon ganz schön ähm, äh, interessant gelesen darüber inwieweit, äh, inwieweit die Adblock-Entwickler, ähm, die mittlerweile mehrere Angestellte haben, inwieweit die tatsächlich mit äh, Werbeunternehmen zusammenarbeiten, um halt bestimmte Werbung doch einblenden zu können und ähm, generell was, was, was hatten Sie noch? Sie hatten mehrere, Sie hatten ein Netzwerk aus mehreren Vergleichswebseiten ähm, aufgesetzt, um die, die als Werbeblocker immer Adblock Plus empfohlen haben und genau. solche Späßchen, ja. Die waren natürlich zu den eigenen Gesellschaftern immer wieder zurückfolgbar ne? und ja. das da wird man dann schon hellhörig, was passiert da eigentlich. Das ist dann auch nicht mehr unabhängige Beurteilung eines äh, ja, relativ ja sehr gut effizienten Adblockers, ne? mhm. aber... Wie du schon meintest in der Vorbesprechung, davon, was ist an einem Ad-Blogger ja, so viel zu machen? Ne? Also, ja, sie haben davon geredet, dass äh, äh, Acceptable Ads, also die akzeptablen Werbeanzeigen, in einem Community-Forum wieder äh, ausgehandelt werden, dass der dass man dann die Gemeinschaft darüber äh, bestimmen kann, welche Werbung doch angezeigt wird. Äh, in Wirklichkeit war das mit der Community leider nicht so weit hergeholt mhm. und die Acceptable-Ads wären wahrscheinlich doch eher von den zahlungskräftigen Unternehmen entschieden, also es ist schon ziemlich strange, was da abgeht und für, für sowas Profanes wie einen Werbeblocker, ja. Es gibt Alternativen, es gibt einen Fork von Adblock Plus, mhm. Adblock Edge, der hat einer in einer früheren Version, äh, als, als es diese Whitelist mhm. noch nicht gab und auch diese, dieses Vertippen von Links, mhm. dieses Feature auch nicht gab, was ja auch Affiliate-Links von ähm, Shops auch überschreiben kann, ähm, hat es nicht und Bitte. benutzt die gleichen Listen. Also wenn man Firefox benutzt und nicht sowas wie Ep Epiphany, die das alles schon oder wie heißt der, ja, Konkurrent ja, ähm ja die wir schon eingebaut haben, dann ist Adblock Edge eine ziemlich gute Alternative. Also was, was ich mich vor allem frage, ist, wie, wie das Mozilla-Projekt darauf reagiert, weil ähm, ich meine, gut, äh, schlechte Software schreiben oder Software, die nicht so gut ist, das, das kann das kann jeder, dass sowas irgendwo im Internet landet, ist, ähm, ist nichts Ungewöhnliches, aber es wurde halt bei den ähm, Mozilla-Add-ons äh, immer sehr schwer beworben als eines der beliebten Add-ons und da frage ich mich schon, ob Mozilla da nochmal eingreift. Also auch GPL-Software ist keine. Das, das, ist, nicht, das ist nicht automatisch brav und lebt. Nee, ja, genau. ja. Die FSFE entdeckt eine Verletzung, eine GPL-Verletzung bei fantech Bei Fantech, ja, ich glaube, du hast selbst zwei fantech geräte Genau, ich habe ein kleines Raid ein Hardware-Rate und einen normalen Wechselrahmen für eine Festplatte. Mhm. Und die Linux-Unterstützung ist halt großartig. Und jetzt das zu lesen über eine Firma, von der ich gar nicht wusste, dass sie so bekannt ist. Ich erstmal, ja. Ähm, erstmal, okay. Okay, Die FSME Nichts. hat halt den Hacking for Compliance-Workshop veranstaltet vor einer Weile. Oder einen, einen solchen Workshop. Es geht darum, die gpl all erlaubt es ja jedem Hersteller... Code zu benutzen und weiterzuentwickeln und zu vertreiben ähm, erfordert aber auf der gleichen äh, in, in gleicher Weise, dass ein Hersteller der Code verändert die Veränderungen auch wieder äh, bereitstellt und Funtech hat das gemacht äh, mit äh, IP Tabits und, und äh, Netfeder äh, hat hat diese äh, hat diese Komponenten vom Linux Kernel verändert und war dann aber ein bisschen, ja, im Prinzip schlampig beim Weitergeben des Quellcodes. Also ähm, sie, sie haben den von alleine nicht online gestellt, gut, ähm, das macht auch nicht jeder Hersteller. Und sie haben daraufhin eine Anfrage gekriegt von Harald Welke, äh, Harald Welte, äh, ob sie diesen Quellcode mal rausgeben äh, rausgeben würden. Und dann haben sie wohl hat äh, Fantech wohl auch Quellcode geschickt, das war aber nicht der, der tatsächlich ähm, äh, nicht der Quellcode zu den Binaries, die tatsächlich ausgeliefert wurden. Und ähm, irgendwie hat Fantec das nach und nach immer mal wieder verschlammt. Und daraufhin hat halt das GPL-Violations Projekt, oder hat halt Welt mit Hilfe des GPL-Violations Projekts ähm, Fantec verklagt und vor Gericht ähm, gewonnen, im Wesentlichen in einem Urheberrechtsstreit. Äh, also das, das ähm, ist eine ganz interessante Sache, weil wieder mal äh, Bestätigt wurde, dass die GPL in Deutschland auch gültig ist, äh, auch äh, rechtskräftig ist. Und dass das Urheberrecht an der Seite, äh, an der Stelle, wie es ja im Prinzip so die, die ähm, Idee von Richard Stallman war, äh, in der Seite die, die Freiheit von Software schützt. Ähm Und dazu muss man sagen, was, was halt auch die Einschätzung von GPL-Violations ist, äh, Funtech äh, hat sich eigentlich äh, diesen Code nicht irgendwie absichtlich versteckt, sondern sie waren einfach, äh, sie haben es einfach verschlampt, den rauszugeben und doch nach mehrmaliger Aufforderung das nicht geschafft, äh, von ihrem eigenen Zulieferer mal den Quellcode äh, abzufragen. Klingt eigentlich ein bisschen tragisch. Ja. Haben die denn mittlerweile den Code veröffentlicht? Äh, Nein, sie wurden jetzt ja im Prinzip gerichtlich dazu äh, gezwungen. Also okay. nachdem, nachdem die einfachen Aufforderungen mehrmals nicht gereicht haben. Okay, ja, wenn da auch nichts Fragwürdiges in den Patches drin sind, sondern nur Verbesserungen, dann geht es ja jetzt mittlerweile. Genau, für, zumindest der, der für den Endanwender ist es Okay, für die Entwickler ist es vielleicht dann trotzdem immer noch so. Hoffentlich passiert es nicht nochmal. Ja, das, mhm. das ist natürlich für den Entwickler, da, da, da wäre ich auch so ein bisschen geknickt. Also, wenn ähm, ja, der Code auf die Weise im Wesentlichen ja gestohlen wird, tatsächlich. Das mhm. geht auch mit freier Software, ja. Kommen wir mal zu etwas. Äh, Neueren. Mhm. Äh, ah, über wir haben eine Knopics. neue Distribution in die News aufgenommen. Eine neue Distribution? Nicht, aber für uns neu. Ja, ja, ja, genau. Äh, Knopix, eigentlich so, dass das äh, Schlachtschiff unter den Live-CDs ähm, hat wieder ein neues Release draußen. Diesmal auch öffentlich zum Runterladen und nicht nur über die CD erhältlich. Und wie in jedem Knopix Release bisher gibt es wieder unheimlich viel Desktop-Software da drin. Die vor allem auch sauber vorkonfiguriert ist. Also, das Schöne an Knoppix war ja, das hat immer, immer wirklich was zum Vorzeigen, das bootet durch, man hat einen Desktop vor sich, man kann irgendwie alle Software starten, ohne dass komische Fehlermeldungen aufpoppen. Das ist einfach ein sehr, sehr schön vorkonfigurierter Live-Desktop. Was ich spannend war, von dem ich, was ich von Knoppix noch nicht wusste, dass gerade die Unterstützung. Für, Menschen, für, für Sehgeschädigte ausgezeichnet ist, ja. ja. Genau, äh, aus, ähm, zu Knopics, zur Knopix Live-CD gehört halt auch der Adriane-Desktop, der ähm, komplett ohne Bildschirm betrieben werden kann. Ja, sieht man hier, äh, dass zum Beispiel ein Scanner liegt, wenn man Post bekommt, mhm. kann man die sich vorlesen lassen oder über diese Braille-Tastatur mehr oder das anzeigen das oder, oder erfüllen ähm, ja. lassen können. Genau, der Adrian, Desktop kommt zum Beispiel ähm, standardmäßig mit einem Text-Webbrowser, ähm, der, der Text halt auch auf dem Braille-Terminal anzeigt oder auch vorlesen kann. Ähm Und davon abgesehen ist, ist Knoppix halt auch äh, für die Benutzung am Bildschirm äh, extrem spannend als Live-CD, weil halt wirklich unheimlich viel Software drauf ist. Ich glaube, da stand, da stand auch eine Zahl in Gigabyte, ähm, was wir auf der CD haben. Genau, ich denke mal, der Kompromiss ist dann der Windows-Manager selbst, das ist dann LXDE. Das ist LXDE, ja. aber auch GNOME äh, und KDE müssten noch nach wie vor zur Verfügung stehen. Also, das ist ja der Witz. Ja. Ähm, ja. Nett. Beim linux kernel gibt es auch wieder mal ein paar neue Open-Source-Treiber und diesmal kamen sie mal von AMD. Mhm. AMD Internet. hat 165 Patches, steht hier beigesteuert, um... Ähm, die, das Power Management von seinen Radeon-Karten in den Griff zu bekommen mit dem freien Treiber. Bisher lief das immer nur mit dem proprietären Treiber gut und dann lief wieder der proprietäre Treiber selbst so lala. Und jetzt ist das Power Management das ordentlich in den freien Radeon-Treiber reingewandert, äh, dank AMDs Zuarbeit selbst. Nett, ich habe keinen AMD, äh, aber. Was, was, ist denn, was ist denn das da für ein Link? Ähm, klick mal da drauf. Hast du schon? Habe ich schon, weil ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Äh, ja, Linus, Linus hat es ja gesagt, ne? er, wird, er wird sich was einfallen lassen. Ne? Er wird Wenn, sich aus der Entwicklung zurückziehen und jetzt steht er daneben und schüttelt den Kopf über das, was äh, alle anderen Kernel-Entwickler außer eher alles verkehrt machen. Genau. Er wird sich keinen Code mehr einfallen lassen, Ja, aber er wird sich was einfallen lassen. Er wird sich <lacht> äh, neue Beleidigungen einfallen lassen für euch, eure Mutter und, und den euren verstorbenen, verstorbenen äh, Hamster 10, ja äh, das hat er angekündigt ähm, weil er irgendwie wohl unzufrieden ist mit den neueren äh, Linux Releases ja äh, insbesondere 3.10 rc5 genau. was soll er aus dem Kernel auch wohl noch werden ohne ihn unglaublich ja, er ist ja noch da und also mehr oder weniger und äh, schaut drauf und vielleicht hilft ja die Bereitstellung. Für uns ist es immer wieder lustig, also wenigstens dafür reicht es. Ja, das soll es mit äh, den Nachrichten für diesen Monat oder sagen wir mal die letzten zwei Monate gewesen sein. Ähm, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat, es gab auch Neuigkeiten, die wir über die Gnus über, um über Linux-Tag genau, gesendet haben. Da könnt ihr gerne noch mal reingucken, die meisten haben es schon gesehen. Wir bedanken uns auch an dieser Stelle nochmal für diese ganzen vielen Views. Äh, unglaublich. Äh, absolut, ja. ja. Ähm, Aber wir haben ja. natürlich auch, äh, weil das Thema ja auch sehr interessant ist, noch was im Test für euch. Uh. aus aktuellem Anlass möchten wir mal so ein paar GPG-Utilities ähm, vorstellen, die, im grafischen, die in den grafischen Desktop integriert sind. Ähm, wir sparen uns das jetzt mal in der Sendung GPG komplett zu erklären. Also wenn ihr ein gutes Tutorial dafür habt, dann postet das mal in die Kommentarsektion von dem, äh, im, im YouTube-Channel hier. Und äh, alle anderen Leute können sich das dann vielleicht durchlesen, die noch die da ein bisschen, ähm, ja, sich, sich einarbeiten möchten. Genau, es geht auch nicht bei uns jetzt auch nicht um das Warum, sondern nur das Wie kann genau. ich GPG für mich nutzen ich will zum Dateienverschlüsseln. Wolltest du einen Schlüssel generieren? Ja nicht genau. Ich muss mir natürlich vorher noch einen Schlüssel generieren. Ja, GPG Gen Key praktischerweise noch in der History Cheater. Ja. Dann äh, nehmen wir auch nicht so einen langen Schlüssel, damit wir genau. in der Sendezeit bleiben. <lacht> ihr nehmt natürlich einen langen Schlüssel. Ihr nehmt natürlich um, einen Don't do this at home. Ja? Ja. So, dann ihr seht auch, äh, wie lange das braucht. So ein Schlüssel genau. zu generieren. Soll aber in unserem Fall jetzt auch nie verfallen. Ne? So. Und unsere E-Mail-Adresse, die kennt ihr vielleicht auch schon. Die könnt ihr ja dann schreiben, was ihr dann halt noch gerne gewusst hättet. Mhm. Ähm, ja, das ist dann fertig und los geht's. Er fragt natürlich dann noch nach einem Passwort. Genau, für das den Schlüssel. ist der GPG-Agent, der mit dem richtigen Gnome-Passwortfenster hochkommt an der Stelle. Ähm, ja, und jetzt kannst du irgendwie eine Maus schubsen, damit er so ein bisschen genau. ähm, eine Quelle von Zufallsinformationen genau. bekommt. Einfach, wenn ihr nicht wisst, was Introphy ist, dann einfach auch äh, mal nachsuchen. Ähm, und einen Link schicken. Und also, genau. Dann wissen es die anderen auch. Und ich habe das Wort extra nicht benutzt. Äh, in Cleopatra geht das auch. Ich habe hier jetzt schon einen Key generiert für die Sendung. Wenn ihr sowas macht, in Cleopatra wird alles als Zertifikat bezeichnet. Das ist halt der. Certificate Manager, also ein Key würdet ihr generieren auch hier mit New Certificate, Create a Personal OpenPGP Key Pair, das ist auch in alle Sprachen übersetzt glaube ich, aber ich benutze den englischen Desktop. Ja, Name, E-Mail Adresse, Kommentare, das übliche, das habt ihr gerade gesehen, man kann auch hier nochmal die Verschlüsselungsalgorithmen einstellen, wollen wir RSA, wollen wir DSA und so weiter, expiration date und so fort. Mache ich jetzt aber nicht, dann muss ich nämlich auch noch die Maus bewegen hinterher. Wie weit ist er bei dir? Er ist immer noch dabei. Wenn du an mich dann nämlich eine Datei schicken willst, die du verschlüsselst, dann ähm, brauchst du ja meinen öffentlichen Schlüssel. Genau. Und dann den sollte ich genau reicht den mal rüber. Genau. Sollte ich mal exportieren. Ähm, ähm, also genau, ein Rechtsklick auf den Schlüssel reicht, um das Menü aufzumachen. Ich könnte den auf den Server exportieren, das ist jetzt aber nur ein Key für die Sendung hier. Ähm, dann liegt da noch ein Key auf den Key-Servern. Also ich habe natürlich meinen Schlüssel auf Schlüssel-Servern exportiert. Ähm, könnt ihr hier auch einfach runterladen. Äh, ja, aber den exportiere ich jetzt als Datei. Ähm, Paul ASC ist gerade passend. Der genau. müsste jetzt in unserem share ordner liegen. Genau. Äh, das ist jetzt super einfach hier gerade unter da no Mit Seahorse. Ich brauche bloß Doppelklicken und dann sagt er mir schon, mhm. er, dass er ihn importiert hat. Ich finde Doppelklicks ja immer furchtbar kompliziert. Ja. Hm. So, da ist er dann auch schon. Ne? Mhm. Was ich natürlich jetzt noch machen muss, um ihn später auch nutzen zu können, ich muss äh, das Vertrauensverhältnis einstellen. Ne? Genau, sonst meckert äh, PGP jedes Mal, da wird was verschlüsselt genau. mit einem Schlüssel, von dem ich gar nicht sicher bin. ob das. Genau. Wird, ja. Mindestens geringfügig, weil ich habe ja gerade vernommen, dass ah. das ein Key ist für die Müllhalde. Wer also will. werde genau. ich auch nur geringfügig <lacht> vertrauen. Allerdings. Ähm, der fliegt wahrscheinlich dann wieder raus, ungültig. So, habe ich jedenfalls gemacht. So, und hier da, in der Zwischenzeit ist mein Key auch ja. Fertig geworden. Fertig Schön. geworden. Und nun kann ich doch mal eine Datei, die jetzt endlich auch schon unverschlüsselt verfügbar ist, auf dem, auf dem Netzlaufwerk ja. ja. Aber äh, Genau, verschlüssel ich sie nee, mir verschlüsseln mal. Wir mal. Und äh, da gibt es auch noch so eine schöne Extension für Nautilus oder für Seahorse. Man muss es halt dann immer abwägen, mhm. für welches Programm ist es. Mhm. Jedenfalls integriertes Seahorse in Nautilus. Und dann hat man hier so noch so ein Menü: Verschlüsseln. Dann kann ich hier meine Identität und Pauls mhm. Identität. Äh, auswählen, auch äh, signieren, abschicken, dann fragt er mich natürlich richtigerweise nach dem Key, um ihn freizugeben, damit er verschlüsseln kann. So, und schon liegt da einer PGP-Datei. PGP. okay. Ähm, ja, auch im Kontextmenü habe ich hier wieder äh, auch hier habe ich wieder im Kontextmenü dieses ähm, äh, entschlüsseln und äh, verifizieren. Äh, ja, im Prinzip straightforward: der Dialog, die Verify. Jetzt braucht er meine Passphrase. Genau, er braucht jetzt nicht meine Passphrase, sondern die seine eigene, weil ich ja auch das, die Datei mit seinen, gegen seinen öffentlichen Schlüssel ähm, verschlüsselt habe. Und ja, genau. Er fragt jetzt, ähm, ob er die überschreiben will, weil die mit dem Namen schon existiert. Ja, ist ja schon. Ne, da denken wir uns neuen äh, Namen aus, so, deswegen nennen wir die jetzt einfach mal um hier. Und gute äh, Mein Passwort ist richtig, gerade hatte ich es noch. Genau, ähm, ich habe deinen äh, öffentlichen Schlüssel nicht importiert, ich kann also die Signatur nicht checken, aber ich kann jetzt immerhin, ähm, äh, immerhin wurde die Datei verschlüsselt, äh, äh, entschlüsselt. Genau, ich kann auch sehen, ob das wirklich der Text ist, den man da entschlüsselt hat. Ich öffne einfach mal. Äh, genau. Und, und da, da sehe ich mal. halt auch das, was ich mal verschlüsselt habe, was ist jetzt das war die oh, erste beste Datei, die du äh, ja, das war die finden ja. konntest. So haben wir mal versucht, übrigens so ein Screen Capturing gemacht. Ja. So, ich kann das andersrum. Ne, ich habe deinen Schlüssel noch nicht. du Hast Schlüssel noch nicht? Kannst du Hast, äh, nicht. Kannst genau. für deinen öffentlichen exportieren? Ich kann natürlich meinen öffentlichen auch exportieren. Gehe ich hier rauf. Details exportieren und hier den natürlich dann auch dorthin. Da ist dann Gunfunst, genau. A ah, Und dann ist er da. Hier ist er, jetzt muss ich den bestimmt importieren können. Ja, mit ups, Cleopatra öffnen. Also ihr seht, ähm, man, selbst wenn man sich für KDE oder GNOME entscheidet, man ist da nicht gefangen irgendwie. Die Tools sind auf beiden Desktops ziemlich das gut ist integriert. In jedem Fall GPG, was hinten dran mhm. ackert. Ähm, ja, jetzt müsste ich eigentlich genau Imported Certificate von GNU-Funst. Und jetzt müsste ich dir auch mal irgendwie das erste 50 Megabyte Screen Capture verschlüsseln können. Ähm, Encrypt, ja, genau, ach, Encrypt, äh, verschlüsseln und signieren, nehmen wir es mal. Ähm, ich kann ganze Ordner gleich in ein TAR-Archiv packen lassen. Bei einer einzelnen Datei macht das nicht so viel Sinn. Ähm, ja, das geht an Künft-Funst, genau. Und Encrypt. Ich glaube, hier geht es um die. Ah, genau. Ah, ich ähm, mhm. sortiere mir das in diesem Encryption-Dialog nach unten sozusagen. Ähm, ja, sage, welche Adressen verschlüsselt werden sollen. Ähm, genau. zu Man sieht schon ein bisschen einen Unterschied, weil die, die Schritte, die zu einer verschlüsselten Datei unter KDE führen, sind halt viel granularer aus, dem man mehr entscheiden kann, wie, was passieren soll mhm. damit. Und das ist hier genau, wie das immer ein bisschen ist. anders gelöst. Ich glaube das Importieren das sei, fand ich hier hübscher. Also ich, ich kann exportieren, importieren, kann ich mit hm. einem Rechtsklick ja. Signing and Encryption succeeded. Und jetzt müsste ich dir ja Capture OGV GPG hier rüber kopieren können. Ähm wahrscheinlich noch. Mhm, das das, kann, oh, das kann ein bisschen dauern. Das genau. Wir können uns ja mal diese GPG-Dateien angucken. Also was ich hier habe, das mhm. ist ähm, genau der normale äh, GPG-ASCII-Output, also Public Key Block. Und bei dir ähm, ja, genau, macht es nämlich auch gleich einfacher, den Private Key zu exportieren, wie ja. du mir jetzt gegeben hast. Das, das war natürlich nicht so gut. Ja, also Komm, dann, dann, jetzt müssen wir bei dir nochmal suchen, ähm, wie du wir wirklich den mal, Public Key nicht. Mal ja, also das genau. macht das nicht. <lacht> <lacht> <lacht> das wäre ja wirklich mal interessant, <lacht> wie das geht. Also ehrlich gesagt, ich fände es viel besser, wenn ihr es für uns rausfindet. Mhm. Weil das haben wir uns vorher nicht angeguckt. Und also, gesagt, habe ich bis eine jetzt böse Schelte ans Gnome-Projekt, wo man sowas aus Versehen macht. Ähm genau. Das ist nicht so schön. Exportieren, vielleicht fragt er dann. Nee. Nee, nee das, Aber was, das, das erzählt ihr uns mal. Genau. Wenn ihr das dann halt auch bis an nächsten Sendung nicht rausgefunden habt, dann recherchieren wir natürlich. Also ich möchte das natürlich wissen. Ich bin Gnome-User. Ja. Ähm aber wir haben es getestet ja und äh, leider ist die Hose an dieser Stelle hat mich gefallen. Es also, war irgendwie äh, alle der Prismenüberwachung übergeben. können. Aber mach, mach mal, äh, ach Nee, oh, ähm, ich generiere eh ja. neuen Schlüssel. Bis wir alle der Prismenüberwachung entgehen können, mhm. ähm, müssen die Tools noch ein bisschen tougher werden. Ja, also unter KDE mit Kubuntu finde ich super gelöst. Ähm, kann man das? Da wird auch von vornherein gefragt, was man davon aber da stand ja auch gesamter Schlüssel. Was ist denn, ne? wenn ich sage ja. Export Certificate, okay, dann, dann sieht der Dialog schon immer so ein bisschen komplizierter aus, immerhin. Ja, das Gut. macht man dann vielleicht nicht und bricht ab, wenn man noch mhm. nicht so viel darüber weiß, ja. Okay, äh, wir haben auch mal wieder was dazugelernt, besonders ich, ja. Dann hoffe ich, es hat wieder mal Spaß gemacht, wieder was Neues über Altbekannte zu lernen. Und eine Frage haben wir auch gleich äh, stellen können. Oh, super. Und da haben wir auch wieder mal das Ende erreicht und wir haben auch ein erfreuliches Ende diesmal. Wir hatten noch diesen Wayland Contest laufen und da drinnen mehr oder weniger versteckt waren ist Wayland endlich äh, Jemand hat, hat uns ein Osterei geschickt. Jemand hat uns tatsächlich was äh, geschickt, wie ihr das hier gerade so sehen könnt. Und der glückliche Gewinner ist Java-Fan und der gewinnt äh, diesen gentoo button hm? Diese SUSE-CD. Das ist ja war fantastisch. Ja, das ist schon. Und, das hatten wir auch versprochen, wir legen noch einen drauf. Wir haben es tatsächlich gemacht. Wir wissen nicht, ob es das erste war. Aber es ist eins von den ersten drei. Was, das, war war das auf dem Stand schon? Oder, oder ist das eins von den ähm, einen Also, okay, das ist aus dem ersten Schwung, genau. Ja, genau. So. Ähm, ja. Sehr kleine also, Auflage. Viel Spaß damit. Wir müssen natürlich dann noch rausfinden, wie wir es dir zukommen lassen. Wir melden uns per E-Mail bei dir. Das müsstest du uns am besten nochmal schicken oder so, genau. Und dann idealerweise kommst du aus Berlin und wir können uns den Weg mal sparen, weil das ist halt dann schon schwierig. Ach, das kann schon, das machen wir. Okay, äh, wir haben natürlich dann auch noch Zuschauerfragen mhm. bekommen, also es geht halt nicht nur in eine Richtung, ne? und zwar von äh, Pipoppeo. ich hoffe, das ist richtig -PO. ausgesprochen, ja. hat zwei Fragen herausgestellt, eine Frage, äh, die so mein Test, also nicht mein Test, sondern äh, Minecraft betrifft und Raspberry Pi bzw. die stärkeren alternativen Beaglebohnen und er wollte halt fragen, ob man das, die erste Frage kann. War das mit dem, Die erste Frage war das mit dem Beaglebone, oder? Mhm. Genau, ja. Ähm, ja, Beaglebone also fragt uns nicht so viel nach Hardware. Also ich habe am Donnerstag, doch, da warst du ja auch da, das erste Mal so ein Beaglebone auf dem Tisch liegen sehen. Ähm, die haben, ja, die, die sind etwas stärker als Raspberry Pi. Ich denke nicht mal so viel. Ich glaube, die, die Hauptauszeichnung von denen ist, dass eine ganze Menge GPIO-Ports haben. Also diese General IO ports wo man... Sachen dran anschließen kann, die sind vielleicht besser gebaut, besser, wenn ihr einen Roboter bauen wollt oder so, dann ist das Beagle-Bone vielleicht besser dazu geeignet als ein äh, Raspberry, ähm, ansonsten gibt es da auch jede Menge, bei Arduino heißen sie Shields, beim Beagle-Bone heißen sie Coats oder sowas, äh, Cloaks, Cloaks mhm. glaube ich, äh, anyway, also es gibt da Sachen, die man draufstecken kann, das ist vor allem das Wichtige beim Beagle-Bone, weniger, weniger, dass der ein bisschen mehr Wumms hat als der Raspberry. Ähm, was noch, du müsstest, du möchtest Minecraft, ähm, Entschuldigung, mein Test-Server möchtest du darauf <lacht> natürlich laufen lassen. Ähm, wissen wir nicht. Eigentlich, ehrlich gesagt, ob man die clustern kann, ich glaube so out of the box nicht. Ähm, ja, also wie mit, und, mit vieler äh, anderer Software, die muss natürlich dafür gemacht sein oder das muss ich irgendwie trennen lassen können, damit man es macht. Es so sowas wie, ja. wie Second Life dann mit MindTest nachzubauen ja. und jeder betreibt seinen eigenen Cluster. Ja, aber ähm, das gibt es noch eine, gibt's, gibt's bisher ja. noch nicht. Also dann, mhm. da, noch, da fehlt noch Software für. Dann hattest du noch eine zweite Frage zu Ardu und LMMS. Ähm, das sind ja. ehrlich gesagt zwei sehr unterschiedliche Programme, also MMS ist mehr so zum Arrangieren von Samples und Ardor war das eigentlich Heute Wolltest eigentlich wissen, nicht. ob Ardor unter Windows läuft, ja. Genau, und dann... Ähm, naja, je, jein, also es, es werden keine Windows Builds angeboten, es ist nicht populär unter Windows. Ähm, theoretisch von den Anforderungen her gibt es möglicherweise, also Windows bietet POSIX-Funktionen an, ähm, der Jack-Server kann, glaube ich, auf Windows ausgeführt werden. Genau, das Setup dazu, was ich da gesehen das habe, sei jetzt nicht so trivial Könnte aus. drin sein, aber ich weiß mhm. nicht, ob das jemand schon mal gemacht hat. Und ähm, also wenn es geht, dann hast du damit sehr viel mehr Arbeit, als den Linux zu installieren. Genau, und dann musst du dir wahrscheinlich auch keine Gedanken... Dann hast du eher einen leichteren Weg gefunden, deine Partitionen so zu verschieben, dass du genug Platz hast, um dir in Linux zu Installieren. Oder installiert den ja. Linux auch auf dem USB-Stick, auf SD-Karten, auf einer externen Festplatte? Das, das läuft ja auch von USB mhm. vernünftig. Insofern genau. ist, ist, ist, ist, glaube ich, einfach nicht die Idee dahinter. Ja, ich hoffe, wir konnten dir zumindest so ein bisschen helfen. Vielleicht geht es ja auch nur darum, ein bisschen Mut zu machen, Linux einzusetzen. Also MMS ist eigentlich mhm. manchmal interessant für eine Sendung, macht so ein bisschen mehr MIDI-Kram, nicht? Müsste mal gucken, ob es auch wirklich wirkliches MIDI macht. Mhm. Ne? Also ich habe einen MIDI-Controller rumfliegen, aber ich habe kein MIDI-Gerät, was ich anschließen mhm. könnte, okay. um das damit mal zu probieren. Ähm, ja, schön, möglicherweise schön. könnte man sich mal was ausleihen bis zur nächsten Sendung. Okay. Ganz, ganz schön nochmal drauf gestoßen worden um zu mhm. sein. Aber ähm. ja. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr noch mehr Fragen habt, die in die Richtung gehen, wir sind da immer wieder offen. Wir ich beantworten die gerne, wenn wir wie auch können. Ja, so gut, so gut, wie ja. wir können, ja. ja. Ich hab schon wieder Frage, das ist schon wieder eine von meinen Fragen, da kriegen Nein. wir bestimmt wieder keine Antwort drauf. Hm. Hoffentlich vielleicht vorher, bevor du sie ich selbst hab, gelöst hast. Ich habe ein JScript geschrieben und man kann ja so ähm, Events abfangen in JScripten, wie wenn Steuerung c gedrückt wird, dass dann meine Exit-Routine aufgerufen wird, dass das sauber beendet. Und in dem Shell-Skript werden halt Benutzereingaben abgearbeitet. Wenn der Benutzer STRG-D drückt, dann beendet das Shell-Skript auch. Äh, Steuerung d schließt die Standardeingabe. Aber in dem Fall wird meine Exit-Routine nicht aufgerufen. Das finde ich doof. Weiß da jemand, wie man sowas macht? Dass, die, äh, dass, die ordentlichen, dass man dieses STRG-D, das, das Signal abfängt, äh, die Exit-Routinen dabei aufruft? Irgendwie sowas? Das ähm, ist ein Problem, vor dem ich gerade stehe. Ähm, ja. Eine, genau. Also beschäftigt euch, ich werde es auch tun. Und wenn ich was weiß, werde ich es euch verraten, aber vielleicht wisst ihr eher ja was. Und wofür brauchst du das genau? Was für ein best ist das? Machen wir in der nächsten Sendung. Okay, verraten wir jetzt auch nicht. Mhm. Okay, verstehe. Ähm, ja, dann war es das eigentlich mehr oder weniger schon. Ich habe noch eine Ankündigung für die äh, nächsten Genüse- oder Mikro-Episoden. Ähm, ich habe da schon eine mehr oder weniger schon fertig. Gerendert über Gentoo und ich brauche aber noch ein bisschen Vorlauf damit, weil Gentoo braucht ein bisschen mehr Zeit und damit ich dann gleich zwei Episoden dann. Bis das kompiliert GENTU, ist, ja. ja. Also ich bin schon ein bisschen weiter, ich muss das halt noch schneiden mhm. und das kostet alles Zeit und ja, ich hoffe, ihr mögt diese Gentoo-Mikroepisoden dann und ja. Bis zum nächsten Mal, euer André und. Äh. Dann bin ich Paul. Ja.